Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge haben wir Hardwick easy peasy erledigen können. Habe nun unseren fünften Orden, wie man hier schön sehen kann. Hier sehen kann. Links kann man es auch nochmal sehen an der Leiste, an der Tabelle. Und wenn man ihn besiegt hat, kriegt man von dieser Lady eine Belohnung. Da ist das Meer bequert, um hierher zu kommen. Das war sicherlich einfach, aber das habe ich dir ja schon erzählt. Besieg mal den Typen in der Arena. Hast du schon? Dann sollte diese vor VM gehören. Bring deinen Pokémon Fliegen bei. Du kannst dann sofort in jede Stadt fliegen, die du bereits besucht hast. Mein Mann hat gegen dich verloren. Also muss er härter trainieren. Was ein Waschlappen. Das ist auch gut so. Er hat in letzter Zeit etwas Speck angesetzt. Äh, ja, danke. Das wollte ich nicht wissen. Ähm, wir haben jetzt Fliegen. Doch ich glaube, ich habe niemanden, der Fliegen erlernen <lacht> kann. Kann das sein? Oh, bitte nicht. Tu mir das nicht an. Auch hätte ich mir mal irgendwo so ein Taubs hier oder einen Hut, Hut gefangen. Ja, jetzt müssen wir zurücksurfen. Da ich aber gerade kein Wasser-Pokémon dabei habe, muss ich kurz zu meiner Box. Denn ich will dort etwas haben. Im Pokémon-Lagersystem gibt es ein team Teammitglied. Das nennt sich Krabi. Und das brauche ich jetzt. Ganz dringend, yeah, Motri, hau ab. dreh, brauch ich nicht mehr. Ich brauche nur mein Krabi. Du, du, du, du, du. Dann können wir zurück surfen. Oh yeah. Aber ich glaube, ich mache eine kurze äh, kurzen Cut oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeigen will. Wie ich hier zurück ups, wie ich zurück surfe. weil ich gar nicht bin rauszusehen. Ausgerutscht. Sorry. Hier sieht man übrigens eine der vier Inseln. Da sind wir auch vorbeigeschwommen, habe euch aber nicht wirklich gezeigt. Aber ja, hier sind allgemein vier Inseln. Habe ich gegen nicht gekämpft, gut. Also sonst würde ich das nachholen. Und hier kann man leider nicht durch, wenn man es versucht. Schubst einen wieder raus. Das ist für später. Ich habe auch gekämpft. Aber wir werden angerufen. "Moi, guten Abend, ich bin's Tom. Hast du mir die Zeit? Nein, habe ich nicht. Lass mich in Ruhe. Punkt, Punkt, Punkt. Das sagt dazu, dass ich ihn... Einfach sitzen lassen. Tja. Pech. Wenn er mich in meiner pokémon Zejon stört, dann ist das seine Schuld. Nicht meine. Und da sind wir auch schon wieder angekommen. Haben wir nicht schon besiegt? Hoffentlich. Natürlich kurz verändern noch nochmal ein Pokémon, aber das reicht jetzt. So, und da wir letzte Trümmer haben, können wir übrigens die hier kaputt machen. Machen wir es mal. Vielleicht kriegen wir irgendwas. Oh. Ein Pokémon-Kampf. Wer könnte es sein? Okay, das wusste ich wirklich nicht, dass man die Krabi finden kann. Ich habe jetzt mit einem Kleinschang gerechnet. Und nicht mit einem Krabi. Aber uh, okay. Why not? Verreckt, instant. Nein, natürlich nicht. Er muss mich natürlich noch angreifen, aber er ist down. Ein bisschen extra Erfahrungsmode kann man sich halt gönnen. So, was haben wir hier drunter? Schon ein Item. Item? Nichts? Hallo? Item? Item? das nichts wow da war einfach nichts stellt euch vor jetzt zerbrechen Felsen und darunter ist einfach nichts <lacht> nicht mein Käfer <lacht> jetzt auch nichts Hä? normalerweise kriegt man Items wenn da nichts kommt weird das ist sehr ja seltsam blablabla. doch jetzt haben wir die Heilung für uns ja ja ja so und da wollen wir dann ganz schnell hochflitzen Leider kann man im Spiel nicht rennen, das ging erst ab Gen 3 und wir spielen Gen 2. deshalb latschen wir ein bisschen langsam durch den Turm. Aber okay, wir wollen ja niemanden hetzen. No no no no no, das ist schon okay. Wir haben nämlich alle Zeit, ähm, I right. So, einfach noch links. Uh, runter droppen, glaube ich. Ja, genau. Hier ist richtig. Hier ist richtig gut. Hatte ich doch in Erinnerung nach ein paar Folgen. <lacht> Na, egal. Hallo, Jasmin, meine Süße. Wird diese Arznei Amphi helfen? Ja. Mike übergibt Jasmin den Geheimtrank. Hm, sei bitte nicht beleidigt. Amphi nimmt die Arznei nur von mir. die geht es dir? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Und da erleuchtet wieder der Turm. Oh, ich bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich kehre in die Arena zurück. Yay. Yeah. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Ja, das flasht uns einfach mal kurz an nicht das flashen warte warum ist sie nach oben gegangen sie hätten nach rechts gehen müssen da geht einfach ich weiß nicht ob es gezeigt habe aber hier kann man einfach runter droppen dafür sind die ganzen leerstellen da falls ich noch nicht mal noch nicht gesagt habe im remake gibt es übrigens einen aufzug statt diese leerstellen aber okay haben sie wohl nicht dran gedacht dass man das auch machen könnte haben sie auch programmiert schon hier aber so so und sie ist jetzt in der arena heißt wir können sie heute noch besiegen und das machen wir jetzt ich meine, das soll ich dann auch noch anders tun Oh, Renateleiteran, ja Smeen, ein stahlhartes Mädchen oder ein sehr süßes Mädchen vielleicht sogar die beste Renateleiterin in, in... den meisten Gens. einfach so vom Aussehen her und Persönlichkeit, ich mag sie sehr Ja, Smeen setzt den neu entdeckten Typ Stahl ein ich weiß nicht viel darüber <lacht> Dankeschön, ich sag's euch Feuerstarter dann seid ihr gut dabei. Am besten Feuer-Pokémon dabei haben. Äh, ansonsten... Ja... Einfach versuchen mit Status-Effekten was zu erreichen. Obwohl, hat es pokémon Ich vergesse immer, ob Stahl pokémon Status-Effekte bekommen können oder nicht. Ich vergesse es immer. Äh, findet selbst heraus. Ich empfehle euch einfach ein Wasser... Ein, ein Feuer-Pokémon, nicht Wasser. Ein Feuer-Pokémon. Das ist nämlich sehr effektiv. Und hoffentlich können wir dann Flamesack wieder als unser stärkstes Pokémon äh, angleichen können, tun, ja geiles, deutsch aber egal, wir kämpfen jetzt gegen das stahlharte Jasmin-Mädchen danke für deine Hilfe beim Leuchtturm das gerade erst zwei Minuten her ist äh, erlaube mir, mich vorzustellen zu dürfen ich bin Jasmin, eine arena -Leiterin. ich setze Stahl-Pokémon ein hast du von diesem Typ schon gehört? er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt ähm, darf ich beginnen? äh, gewinn nicht, aber beginnen darfst du gerne das gerne den ersten Schritt äh, machen. Ist sie nicht hübsch? So, und da kommt ein Magnetilo, welches in der ersten Gen nur Elektro war. Aber ab dieser Gen schon Stahl-Elektro. heißt, Glut ist effektiv! Psch, das hat man in diesem kreuz Das ist schön am Leiden ist. <lacht> oh, aber ich jetzt auch. Aber damit muss man rechnen. Sie fängt, glaube ich, mit zwei Magnetilos an, und dann hat sie noch ein großes, äh, ja. Ich sag mal, besseres onyx Dazu kommen wir gleich. Wenn ich angreifen darf, Donnerbirds, oh, oh. Aber sollte ich den Magnetilos sowas von nicht unterschätzen? Ihr seht, was sie drauf haben. Okay, ich dachte gerade wie, ich bin mich jetzt selbst. Ja, ist gut. Das erste ist down. Aber ich glaube, es kommt noch eins. Deshalb nicht zu früh freuen. Oh, jetzt kommt's schon. Ja, das ist ihr stärkstes Pokémon. Weiterentwicklung von Onyx, wenn man es mit einem Stahlmantel tauscht. Stalos. Äh, Stalos, ich bin hier unten, nicht da drüben. Na ist auch okay. Ähm ich habe leider nichts. Oder Supertrank wird nicht reichen, kann das sein? Ich versuch's mal. Man sollte es unwahrscheinlich von nicht unterschätzen. Ja, Spin ist sehr stark. Wenn man die richtigen Punkte hat, ist alles paletti. Aber ich merke gerade, ich muss raus switchen. Ähm, ich weiß, was ich mache. Ich bring mich um. Na. Ja. Bin ich schneller wegen Para. Stimmt. So, dann belebe ich mich wieder, das ist ein bisschen die Para weg sein. Heile ich mich kurz, switch ich rüber. Heißt, dass ich einfach. Äh ja, gut, Paras wird sofort sterben. So. Und dann. Wir leben aber oben, ne? Yep. Und dann auf Flamesack. Dann sollte er keine Paralyse mehr haben. Genau. <lacht> Alles klar. Dann geh er daneben. <lacht> Perfekt, meine ich. Kannst du gern machen? Warte, will ich Trank einsetzen? Das macht mir 20. Äh, wir verschwenden super Trank, damit ich full bin. Und dann sterbe ich. Und jetzt würde ich rüber zu Flamesack. Und dann gehts aufs Mull. Das ist mein Plan. Bye, bye Paras. Okay. Flamesack. So, Glut. Ich merke erst jetzt, das ist Level 35, ich bin Level 29 höchstens. Ah, oh, meine Ohren! Du kleiner Wicht, oder großer Wicht, du großer Wicht! Du kannst aber nichts! Ha! Take that! Oh, oh! We're taking where er dead, War das sehr effektiv. Warum kann Onyx noch attacken? Äh, Charlos. Onyx kann attacken. ja, stimmt Mike. Aber, Charlos? Was hast du vielleicht noch vor wegen Onyx? Ach, kacke. Ähm... Das ist gerade nicht so eine gute Position, wo wir gerade stecken, muss ich zugeben. Aber. Äh. Amphi. Wir versuchen es mal mit Amphi. Was macht mehr Sinn? Versuchen wir Donnerschock. Warum muss das jetzt nicht treffen? Hm? Das ist das allgemein nicht? Nein, was? Sie hatten jetzt schon Tränke? Nein! Da habe ich nicht gedacht. Da habe ich wirklich nicht gedacht. Ich gebe es zu, ich habe da nicht gedacht. Ich dachte, die ich dachte, die haben zu dem Zeitpunkt noch keine Tränke. Okay, okay, Plan B, Plan B. Wir gehen all-in auf flamesack Nichts bringt mehr. Alle sterben, damit Flamesack das packen kann. Oh, danke. Äh, dann heile ich mit dieser Runde nochmal. Oder warte! Warte, warte, warte! Donnerwelle Ha! Okay, beide! Das, das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Wie kann man so viel Pech haben? Ich hätte heilen sollen. Ich wollte all in gehen. Nee! Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Das mache ich jetzt? Rauchwolke, ich gehe jetzt ein bisschen taktischer rein. Jasmin ist nicht einfach, habe ich auch nie behauptet. So, ich werde jetzt ein bisschen Rauchwolke damit das Ding mich kaum noch mehr trifft. Und dann will ich es mit Glut spammen. Oh, yes, yes, yes, yes. Dann wäre ich sonst instant gewesen. Jetzt okay, Rauchwolke einmal noch und dann heile ich mich und dann greife ich an. Das ist mein Plan. Ich vor, weil das ist mir zu spannend. Okay. Nein. Boah, ich fliehen, hallo? Äh, verdammt, wo ist mein äh. Da ist super Ach, ich brauche noch drei. Shit. Gut. Wie damit mache ich? Ich bin nur Level 29, Level 35. Sechs Level über mir! Ich wusste nicht, dass er. Ich dachte er wäre nur Level 30. Scheiße, überlebst, überlebst, überlebst, bitte, bitte. Flamesack, come on, Bro, Bro. Danke, danke, danke. Ehrenmann, Xny? Warum, warum, warum, was habe ich denn getan, um das zu verdienen? Hör auf! Ich keine Tränke mehr, ne? Ich hab keine Tränke mehr. Aber noch ein Trank hat sie nicht. 100% Pro, hat sie nicht noch einen Trank. Okay. Vergiftung bringt, glaube ich, nichts. Aber Superscheid bringt was. Wenn, treffe. Wenn es treffen würde. Danke. Blutzug ist verlassen. Auch Blutzug ist immer verlassen. Nur als halt Verteidigung ist scheiße, aber auf Blutzug ist immer Verlass! Das greift sich selbst an? Okay. Äh, Konfusion, wie viel macht das? <lacht> Eins! Es war locker so zwischen 0 und 1! <lacht> okay, ähm... Ja, ich habe halt nichts mehr zum Heil. Ich habe noch ein paar Tafelwässer, die gerne benutzen. Okay. Flamesack heilen, ganz wichtig. Greif dich bitte selbst an, bitte. Nice! Äh, Blutzucker macht bestimmt auch nichts, oder? Wegen Käfer. Käfer macht gar nichts, glaube ich. Ja, okay. Ich wollte es nur ausprobieren. War mir jetzt nicht sicher. Was die nicht mehr verwirrt! Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Sei verwirrt. Guter Junge. Das ist nur <lacht> die ganze Folge besteht aus diesem Kampf. Aber das ist okay. Das habe ich reingeplant mit In meinem Plan mit Rennattacken, wenn ein äh, wichtiger Kampf einen Folge lang dauert, ist das für mich okay, solange er nicht zwei Folgen lang dauert. So wie ähm ähm, ja, äh, ich versuche mal mit Giftpuder, aber ich glaube nicht, es, bringt, es hat keine Wirkung Das ja. bringt nichts. Okay, switchen wir mal raus zu Melly. Ich möchte mal, das Melly ein bisschen was versucht. Ich habe ein Biss und das ist eine Un attacke das heißt, es ist nicht Ah doch richtig gut ähm, heuler kann ich ja zumindest mal machen angriff sinkt das ist doch schon mal ein anfang okay ich selbst an wie viel macht kratzer nicht viel ne? ja Mally ist noch andere levels zu viel an level merke ich gerade nicht mehr verwirrt okay dann zwischen wir schnell raus Flamesack. Schon noch was passiert oder sowas passiert du arschloch Glut verbrennen Burn! Oh, Ich dachte er überlebt mit einem kp er hat geparkt flamesack ich küsse deine dein, dein feuer äh, deine feuerhaare wie heißt das was mit hawk oder sowas ne? keine ahnung wie die haare heißen das ist auch wichtig, unwichtig kill das magnetilo schnell oder lass dich einfach down gehen auch oh, okay. So, machen einfach. Äh, ha hallo, bitte jetzt nicht verkacken. Wir müssen voreilig, ich weiß, aber es ist mir gerade alles egal. Glut, down. Wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste, wir haben gewonnen. Jasmin, du hast einiges drauf. Ich bin stolz auf dich. Aber ich bin halt einfach besser. Denn ich bin der Beste wie keiner, ich jemals vor mir war du bist ein besserer trainer als ich das betrifft sowohl geschick als auch fallengefühl ich übereinstimmung in übereinstimmung mit den regeln der Tiger überreiche ich dir diesen orden <Sie> <Sie> yeah. damit haben wir innerhalb zwei folgen zwei äh, reden geschafft wir haben mit sechs und nice es gibt acht. easy würde ich sagen der Stahlorden erhöht die Verteilung deiner Pokémon. Ähm, bitte nimm auch das. Mit dieser TM kannst du deinen Pokémon Eisenschweif lernen. Okay, weiß nicht, ob wir das brauchen, aber... Yeah! Wir sind hier mit durch, mit der linken Seite, der Area. Wenn man sich jetzt nochmal... Ach, wir können ja gar nicht fliegen. Gut, dass wir ein Fahrrad haben. Fahrrad haben. Wir fahren jetzt nämlich nach city zurück doch bevor wir das machen, machen wir einen Abstecher zu unserem kranken pokémon Ich, ich habe versprochen, dass wir es irgendwann heilen werden Und jetzt geht's weiter mit der Heilung Hier eine Beere, weiß nicht, wie viel ich habe Viel gesünder geworden Guck mal, sein Spalt ist besser Sein Ruf ist schwach Ich habe keine Beeren mehr, das war die einzige Beere, verdammt, aber er ist viel gesünder, Leute er ist nicht gesund, aber er ist viel gesünder als vorher. Warte, hier kriegen wir noch eine Beere, oder? Nein, Minzbeere. Was fichten denn mit so einem Müll? Okay, schade. Ich guck mal die anderen Beeren ab, weil hier gibt es ja noch mal eine Beere. Ne? Hier. Ja, genau. Warte, da radel ich kurz hin. So viel Zeit nehme ich mir jetzt noch. Ich habe eh nichts mehr vor in der Folge. Aber dazu komme ich gleich noch. Da ist eine Beere! Ich will zurück. Ich will zurück. ihm das jetzt geben. Oder ihr. Ihr. Mittag ist immer weiblich wissen gerade. Bisschen, äh, ja, not äh, smart. Heute. Aber alles okay. Wir haben den Kampf gewonnen. da haben nicht epic gefällt. Bisher noch gar nicht richtig gefällt, würde ich sagen. nirgends gehen wir gegangen. Das soll so bleiben. So, und ihr kriegst du noch eine Beere. Bitteschön. Geht's dir besser? Ja, aber steht nichts mehr. Alles klar. Armes Mülltank. Alles klar. Gut, dann. Äh Gut, also man kann sich bestimmt merken, wo die überall Bären, wo die Bärenbäume überall sind, aber. Äh, weiß nicht, ob ich dazu die Lust habe. Ups, hier geht's lang. Okay. Wie geht es jetzt weiter? Wenn wir uns jetzt die Karte anschauen. Die ist unter Key Items, Basis Items, genau. Äh, oben? Hm? Ach so, nein, falsches Spiel. Pokécom, ich bin dumm. Ähm, wenn man sich die gerade anschauen, wir waren links überall fertig jetzt. Und jetzt geht es rechts weiter. Mit. Kann man das sich anschauen? Ja, mit dem Kesselberg. Aber nicht in der nächsten Folge. Leute, in der nächsten Folge. Ich habe euch ja gesagt, immer mache ich die äh, Ruinen. Und die werden wir in der nächsten Folge machen. Ja, so sieht's aus. Wir werden in der nächsten Folge die alf machen. Ich hab's euch ja gesagt, dass ich es irgendwann machen werde. Oh, hier gibt es vielleicht eine Be Beere. Oh, ne, hier sind Dann ist es egal. Aber äh, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ich rate jetzt nur schnell dorthin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Silber. Bye, bye.